Wir sind hier bei der Marke Salomon. Bei mir ist der Herbert und wir haben einen weiteren spannenden Ski aus der S-Serie dabei. Herbert, was kannst du uns zu dem Ski sagen? Genau, aus also der S-Serie nun unser, unser drittes Modell aus der Reihe, nennt sich S-Force. Hier in dem Fall ist s Level. Unterschied zu den anderen Konzepten ist hierbei, dass wir jetzt natürlich hier einen etwas breiteren Ski haben mit einer 80 mm Mitte. Dadurch kriegt er natürlich noch viel mehr Breitbandigkeit. Das heißt auch bei etwas weicheren Schneeverhältnissen, etwas mehr Neuschnee, einfach auch da durch alles durchfahren zu können, leicht spielerisch zu fahren, aber auch wenn man möchte Gas geben, weil auch hier haben wir unseren Edge-Amplifier-Aufbau, äh, der dem Ski sehr viel Dynamik gibt und eine hohe Stabilität, auch bei hohen Geschwindigkeiten. Wirklich ein toller Ski, breit einsetzbar. Und das gucken wir uns jetzt mal auf der Piste an, wie da die Performance ist. So, bei mir ist jetzt der Andy Schneider von Radsport Schneider aus Traunstein. Andy, du bist gerade in Salomon s 11 gefahren. Wie war denn dein Eindruck? Super, also spielerisch zu fahren, bei den Pistenverhältnissen äh, keine Kunst. 80 mm Mittelbreite, geht leicht von der Kante runter. Braucht sicherlich ein bisschen mehr Kraft wie ein klassischer Allrounder, wird aber belohnt durch eine enorme Souveränität, Laufruhe, Kantengriff, also wirklich top. Was ist die Zielgruppe für den Ski? Gut, die Zielgruppe ist sicherlich der erfahrene Skifahrer, Einfach einen sportlichen Ski haben will, einer für alles, von November bis April. Super, danke, dann weiter noch viel Spaß. Danke.